Tanja hat auf ihr Tablet eine Nachricht von ihrer Chefin bekommen und zwar soll sie ein Angebot heraussuchen. Und zwar brauchen wir möglichst sofort 1000 LFM Kiefernholz, das bedeutet laufende Meter. Es geht also um die Beschaffung von Werkstoffen, in diesem Fall von Rohstoffen. Und da soll sie jetzt aus dem Angebot der verschiedenen Lieferanten das beste Angebot heraussuchen. Was das bedeutet, das beste Angebot, und wie wir uns jetzt für einen Lieferanten entscheiden können. Dabei wollen wir Tanja helfen. Wir haben jetzt zwei potenzielle Lieferanten, nämlich einmal den Holzhandel Wurm aus Zirmdorf und einmal das Sägewerk Schaf aus Nürnberg. Wir könnten jetzt beide Unternehmen jeweils anschreiben und um ein Angebot bitten. Aber ähm, es soll ja schnell gehen und da gibt es Preislisten, die die Unternehmen jeweils veröffentlichen und die uns vorliegen. Und da können wir auch reinschauen. Und zwar haben wir hier bei den Zirndorfern, dann müssen wir hier bei Kiefernholz gucken, die verlangen je laufenden Meter 12 Euro. Und wenn wir bei den Nürnbergern schauen, die verlangen 13 Euro je laufenden Meter. Damit dürfte das ja eigentlich klar sein. Wir bestellen hier einfach bei den Zirndorfern, die sind ja günstiger. Aber wir müssen auch hier in diese Zusatzinformationen gucken, in das Kleingedruckte hier unten. Und da greife ich jetzt mal eine Sache raus und hier zwar gleich die erste, und zwar den Rabatt. Ein Rabatt ist ein sofortiger Preisnachlass, den ich also abziehen kann. Und ähm, in diesem Fall ist der abhängig von der Menge. Das heißt, bei den Zünderfern muss ich 500 laufende Meter mindestens bestellen, damit ich hier 10% abziehen kann von diesem Preis. Und bei den Nürnbergern, da muss ich 1000 mindestens bestellen. Kann dann aber sogar hier 20% abziehen. Das heißt, wir müssen den Rabatt hier mit einberechnen. Wir müssen das ausrechnen. Und dann gibt es hier noch weitere Zusatzinformationen. Die schauen wir uns aber nach der Rechnung an. Um den günstigsten Preis zu ermitteln, da wenden wir ein Schema an. Und das nennen wir Einkaufskalkulation. Und zwar, wenn wir uns erinnern, wir nehmen aus der Liste den Preis. Das waren ja 12 Euro je laufenden Meter bei den Zünderfern. Und wir wollen ja 1.000 bestellen. Das heißt, 12 mal 1.000 gibt... 12.000 Euro. Das ist der Listeneinkaufspreis. Und davon ziehe ich den Rabatt ab, den uns der Lieferer gewährt. Das ist dann der Liefererrabatt und der entspricht 10%. Das heißt, 10% von 12.000 gibt dann 1.200 Euro. Wenn ich den Rabatt dann abziehe, habe ich einen Zieleinkaufspreis von 10.800 Euro. Das Gleiche machen wir dann beim Sägewerk Schaf, um das Ganze zu vergleichen. Da hatten wir ja 13 Euro, das heißt insgesamt mal 1.000, 13.000 Euro und die bieten uns ja einen Rabatt von 20% an. Das kannst du jetzt mal selber ausrechnen und dann schauen, wer hat denn hier den günstigeren Preis. Wenn wir dann beide Preise berechnet haben, dann haben wir einen Anbieter, der hier günstiger ist und den würden wir dann auswählen. Aber der günstigste Preis, das ist nicht unbedingt der einzige Faktor, der eine Rolle spielt. Nicht nur dann, aber vor allem auch dann, wenn diese Preise hier sich nicht wesentlich unterscheiden. Wenn wir nochmal die Nachricht der unserer Chefin, der Christina Müller, angucken, die wollte ja nicht das günstigste Angebot, sondern das beste Angebot. Und da schauen wir mal in diese Zusatzinformationen nochmal rein. Und zwar zwei Sachen, die wichtig sind. Und zwar hier einmal die Lieferzeit. Die gehen beide Lieferer hier unterschiedlich an und auch hier eine Aussage über die Qualität. Und dann gibt es ja vielleicht noch andere Faktoren, die jetzt hier vielleicht nicht so ersichtlich sind, aber die auch eine Rolle dabei spielen, welchen Lieferanten wir auswählen. Das ist deine Aufgabe zu gucken, ja, welchen Lieferanten wählst du jetzt hier aus und wie begründest du das Ganze?